Servus Leute! Wie ihr vielleicht wisst, fliege ich jetzt bald nach Asien. Besser gesagt, Myanmar. Da man in Myanmar Birmanisch oder Burmesisch spricht, habe ich mir gedacht, wir lernen das jetzt einfach ein bisschen. Ich habe jetzt hier diese Seite gefunden, wo man alle möglichen Sachen lernen kann, die man so brauchen könnte, wenn man dort ist. Und ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt einfach, diese Sachen der Website nachzusprechen und jedes Mal, wenn ich es falsch habe, muss ich mir noch ein Kleidungsstück anziehen. So simple ist es. Ich hoffe ihr habt Bock drauf, viel Spaß! Na gut! Fangen wir an mit, na sicher, umgangssprachliches. Ah, guten Tag! Ich sage, man spricht es... Mingalabashin. Mingalabashin. Das zählt, das zählt, das zählt. Ah, twadawmei. Ah, easy, na gut, ah, bis später. Ah, wie wir das gesagt? Nein, das ist ganz normal. Ta bei mei now. Dieses A, das A ist ganz still. Meine Shirts stinken noch leider so. Ich muss mal wieder waschen. Ja, sollte doch leicht sein. Hä? Was ist das für ein Buchstabe? Horske? Horke. Es ist sehr viel stumm, ich sag Hoke. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Gott sei Dank ist es nicht zu so warm heute. Habt ihr schon mal vier Shots getragen? Ich glaube nicht. Nein. Wie war's? Hu, hu, okay. Ma, hu, buh. Ma, hu, puh. Puh, b mit Strich unten ist p. B mit Strich unten ist p. Tanky tank, tank. Was? Bitte. Shin ist ganz normal. Es könnte wieder ein stummes I sein. Die Maschine. Die Maschine. -ma -ma sage ich. Die Maschine. Es zählt, es zählt. Bitte, anders gesagt. Na oh Gott. Okay, warte. Was war die Fragezeichen nochmal? Ein U. Oder? Die zwei laut du. Das Oh Mann, jetzt waren sie gar nicht mehr da. Erster Pulli. Ich werde schon dick langsam. Dankeschön! Ach Gott! Vor allem, was ist das für eine Zeichnung? Muss aufs Klo? KIAI SU TIN PATEI Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas richtig haben werde. Vielen Dank! Oh mein Gott, warum sind die Sachen so lang? Kiei SU TIN ich sag das zählt. Okay, mir ist schon heiß. Danke für Ihre Hilfe. Es wird sicher mit Kiev beginnen. Kuni Tia Tia Tia Diese Tia ist schwer. Ah. Hm. Tia okay. Tia Bitte war schon so lang, bitte sehr es wieder so lang wie das jetzt. Nein. Warum. was machen sie vor allem? Warum machen sie immer so? Ist das verbeugen? Den Buchstaben, da lassen wir wieder weg, oder? Der war vorher nichts. Hier ist ein Shibabu. Hier ist ein babu Ich komme nicht mal mehr rein. Huch, huch, huch. Gehen wir mal in eine andere Kategorie. Gefühle. Ja, ich mag den Lanz ja. Ja. Niemals. Ja, naukin tai. Wenn ich das richtig hab. Tai, bi, gu, do, no. Ich liebe dich, muss doch leicht sein. Das muss man doch leicht sagen können. Ah. Okay. Okay, das schaffen wir. Shitai. Shitai. Shitai. Das klingt richtig. Shitai. Ah, Tee, warum Tee? Wollen wir mal einen richtig langen Satz anschauen? Ich meine, ich werde mein Video anziehen müssen, aber ich mag mal schauen, wie ein, ein längerer Satz ausschaut, wenn die kurzen schon so lang sind. Ich würde gerne heute Abend ausgehen. Das zählt, das zählt! Können wir es nebeneinander abspielen? Das ist nah genug. Ich spiele Tennis. Spielt ihr Tennis? Ich spiele selten, aber wenn ich spiele... Ich habe mal einen mega Orgenschlag gemacht. Noch da bin ich noch ans Ende des Felds gehupft und habe mich noch so über meine Schulter drüber ins Feld vom Anderen und einen Punkt gesquart. Das war der einzige gute Schlag, den ich jemals gemacht habe und an den kann ich mich noch genau erinnern. Egal. Ich schlafe ab. Ja, tinit kasate. Genau. Machen wir Bar. Uh, einzelne Wörter mal. Bier. Bier. Bier. Perfekt. Machen wir gleich Wein. Das sind einfach die deutschen Wörter. Wein. Wein. Milch. Wer bestellt Milch in einer Bar? Ich sage das ähnlich eh stumm. One more. Oh. Jetzt müssen wir weitermachen. Ah. Tee. La paye. La paye. Bum. Zack, zack, zack. Pa. Da. Ah. da. Da. Da. Da. Da. Da. Pa. Da. Pa. Pa. Pa. Pa. Pa. Ein Bier bitte. Bia. Bier? Te woe. Pebaba. Bia. Peba. Aber schaut. Ein Mann mag sich an eine Frau ranmachen, hm? Ich glaube sie flirtet, ja? Schaut ein bisschen so aus. Oh mein. Ah. Okay. Huh. Huh. Huh. Huh. Uh, letztes Wort. Ich fliege gleich an Ohnmacht. Okay, Leute. Ich muss euch etwas sagen. Die letzten Minuten waren wunderschön. Ich hoffe, ihr habt sie genauso genossen wie ich. Aku. Yo Aku lo da. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu lernen. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken. Wichtigste Infos, coolste Fotos findet ihr dort. Und ja, bleibt kreativ. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Wir haben so viele Leute gesagt, dass das Wir sehen sich falsch ist. Seid ihr zufrieden? Seid ihr, zu seid ihr zufrieden? Wir sehen uns in ein paar Tagen.